So, wir haben gerade festgestellt, das ist hier tatsächlich so ein bisschen Endzeitstimmung. Hier fährt auf jeden Fall noch Sicherheitsdienst rum. Und da haben die früher gewohnt. Willkommen bei der Besichtigung. Gefällt euch meine Wohnung? Oh. oh. Hier ist sogar noch alte technische Einrichtung. Das ist ja mal klar. Wow! Mega, Alter! <lacht> Attack-Warning. Also, wir haben gerade festgestellt, das ist hier tatsächlich so ein bisschen Endzeitstimmung. Ich war zwar noch nicht in Tschernobyl, aber ähnlich stelle ich mir das vor. Die Straßen sind schon wieder mit Moos bewachsen, Bäume erobern sich, den Bürgersteig zurück. Schaut euch das mal an. Riesige Bäume und alles wird sich selbst überlassen heftig und alles voller rehe und anderes getier mal schauen ob wir gleich irgendwo reinkommen aber das ist schon mal eindrucksvoll scheint leer zu sein also wir haben uns gerade mal den Zustand der Fenster angeschaut und gefühlt wurden die noch kurz neu gemacht, renoviert, bevor hier alles aufgegeben wurde. Schaut euch mal diese Optik an. Richtig gut. Hier fährt auf jeden Fall noch Sicherheitsdienst rum bis hier und dann dreht er. Spannend. Ist aber alles zu. Ja, und da haben die früher gewohnt, die Familien, der Angehörigen. Normalerweise gab es dann auch noch einen Kindergarten, ein Kino, Einkaufsgeschäfte. Das ist schon, das ist wirklich Endzeitstimmung. Richtig gut. Willkommen bei der Besichtigung. Gefällt euch meine Wohnung? Oh, der Kamin ist ja wunderschön. Und alles voller Blut. So, Heizung. Bisschen kalt hier drin. Die haben unseren Keller. Ja, ich. <lacht> Mit der Pipeline. Noch ausgesaugt. Aber Aussicht schön. Aber gibt's nichts. Okay. Das müssen wir jetzt nicht machen. Das Badezimmer. Boah. Pass auf, nicht ausrutschen, ne? Dann gibt es hier aber von dem noch mehr. Geil. Auch wieder Vandalismus ohne Ende hier. Sehr schade. Oh, hier ist sogar noch alte technische Einrichtung. Funktionelle Musik. Hauptschalter, Mikro, Gong, Tonträger, Modulation, Einspeisezentrale. Ach, schade, ich hätte die Hoffnung, dass man was von hinten sieht. Kabelliebe waren auf jeden Fall schon hier. Blonde. So. Boah, schaut euch mal an die Größe. Mega. Hier vorne ist elektronisches äh, Musikding. Wir gehen erstmal hier hin. Wow. Das ist ja mal klar. Wow. Mega! Alter! <lacht> Attack Warning! <lacht> Seht ihr das? Red All Clear. Alter Leute, schaut euch das mal an. Ultimativ. Ultimativ. <lacht> Alessandro, was sagst du? Langweilig? Langweilig? <lacht> Alter Scheiß. Mega, ne? Ey. Dafür müsste man normalerweise nach Italien fahren, um sowas zu sehen. Und jetzt haben wir hier vor uns vor der Haustür. Das ist ja, Leute, ich bin begeistert, ich bin begeistert, total, mega gut. So, hier haben wir noch die Hauptschalter. So ein bisschen, so riesig ist er nicht, wir versuchen, dass, ich, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten. So, auch ein Netzschalter, sieht schon fast aus wie eine... Waschgelegenheit für Waschmaschinen. Aber das war es natürlich nicht. Ja, und die Trockenbauplatten sind kaputt gemacht worden, weil die Kabel lieber gucken wollten, ob es dahinter Kupfer gibt. So, und jetzt gehen wir mal runter. Omega, oh, Richtig gut. Wow. Schaut euch das mal an. So, Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Belgien. Riesige Karten. Nuclear, Pre Nuclear Prediction. Ihr sagt schon von Tony. Oh ja. War wow, Hospital. In Wigberg. Aber ist abgerissen, Ja, ist im Abriss. Ist echt scheiße. Leute, das ist aber das krasseste da oben. Schaut euch das mal an. Mega gut. Oh, richtig gut, Leute. Oder hier, Clusterbomb. Choking. Blood. Nerf. Incident Commander. Army Star Zeit. Leute. Und hier die Codenamen, Dog, Swan, Fish, Pig, Cow und so weiter. Und hier sehen wir auf jeden Fall noch weitere Bunker auf dem Gelände. Echt? Ja, und die ne, Dekontaminierungsstelle. Guck mal hier, drei Bunker nebeneinander. Da ist noch ein Bunker und so weiter. Aber ist das von hier der Pfarr? Ja, das ist von hier. Ja, und da ist auch einer. Ja, lass mal fotografieren, dass wir gleich mal ein bisschen. Du kannst sehen, wo du bist? Bestimmt. Army Fire Brigade. Shelter. Guck, guck mal, wie viele. Boah, mega. Da auch. Und da. Alles voll. Ich kann es dir sagen. Dafür muss ich einmal kurz das Gerät hier ausschalten. So, Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen umgesehen. Damit ich euch noch besser informieren kann, was es hier gibt. Also, hier sehen wir eine Ausführung von verschiedenen Statis. Killed, mist und wounded. Und hier wurden dann die Anzahl der getöteten, Vermissten oder Verwundeten eingetragen. Das waren die verschiedenen Stationen. Und hier Weapons, also was für Waffen hier stationiert waren. Unglaublich. Es ist wirklich alles noch da. Und das ist aber wirklich aus meiner Sicht das krasseste überhaupt. Eine komplette Übersichtskarte von dem Standort, wo wir gerade sind. Ja, und, und einige andere. Ja. Und hier geht's weiter. War Hospital. Das Ding ist so ultra krass. Und die Landkarte vom Dreiländereck. Und einige Sachen, die wir leider nicht mehr erkennen können. Zustand, leute. was für ein zustand ich bin ultra begeistert und dass der blick nach oben bedeutet oben waren dann die leute positioniert die das beobachtet haben und unten die die ganzen marker gesetzt haben und oben ist noch die beleuchtung alles noch vorhanden unvorstellbar weil ich weil ich das Auto kommt. Ja, das ist deren Problem jetzt gerade. Wir müssen da auch abfassen. Das ja. ist Nee, der, der wäre doch nicht sonst hier so. Nee, so genau. Ist so Alles andere gehen, du mal gucken. War bestimmt das war bestimmter Flugzeug. So, wir gucken mal. Ob der Kollege richtig gehört hat, ob hier ein Auto gekommen ist. Komm direkt drüber. komm direkt da in, die, in das Gebüsch. Komm in die Botanik. Kirche. Die ist auf jeden Fall schon in weit, Leute. Mega, mega das Schiff. wunderschön Richtig gut. Hallo. Hallo. gerade geradezu. Leute, hier war die Shopping Mall. Richtig cool. Hier hat sich in der Natur alles zurückgeholt. Und alles taxfree. free Jaguar. Mega. Achtung. Donner. Figaro Salon, Lady Hairdresser. Richtig cool. Das Bordell. Pass auf den Augen auf. Alessandro, lesen, bildet. <lacht> Guck mal hier. Bricht ein Feuer aus, muss die Person versuchen, dasselbe zu löschen. Hilfe herbeirufen, zentrale anrufen und den Ort des Feuers angeben. In case of fire. Boah, guck mal, wie das aussieht. Glaub mir, das ist. Die Hälfte ist Asbest.